Diese Schöpfung liegt im Argen, sie erstickt vor lauter Sorgen. Wer sieht hin und reicht ihr die Hand? Wer steht auf und zeigt Erbarmen? Wer trägt sie auf eigenen Armen? Komm, wach auf! Komm, hör auf, ihr Schleim. Ihr Söhne, Söhne, Söhne, Gottes steht auf. Ihr Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehen jetzt auf. Wir hören wie die Schöpfung. Schreit. Wir sehen sie zur Geburt bereit Wir lösen, wir lösen alle die Schreien Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne Gottes steht auf Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne Gottes steht auf Wir hören die Schöpfung schreit, wir sehen sie zur Geburt bereit. Wir lösen, wir lösen all ihr Es ist Zeit, ihr Söhne Gottes, kommt doch kommt und offenbart euch. Reicht die Hand, seht doch, sie. Welt. Welt, Welt. Vertreiben wir jetzt all ihr Seufzen? Die Schöpfung hofft auf unser Herrschen. Ergreife die jetzt, Gottes macht ihn neu. Wir stehen auf von allen Enden, um der Schöpfung Not zu wenden. Gott, und Gott, und in uns drehen. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehen jetzt auf. Wir selber sind sie wie erwartet, jetzt wird endlich durchgestartet, wir sind die Söhne Gottes. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehen auf. Wir Söhne. Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Gottes steh jetzt auf. Wir stehen auf von allen Enden, um der Schöpfung Not zu wenden. Gott wohnt doch selber in uns drin. Wir stehen auf von allen Enden, um der Schöpfung Not zu wenden.